Okay. What the fuck? Okay. Mach doch nicht noch mehr Deckenlampen kaputt. Chat! Chat, wa wa was soll ich Junge dazu noch sagen? State -Man, State -Man, State -Man. Das UEI-Meme war übrigens von mir. War mein erstes, deswegen es so lange gedauert. Grüße aus Lüb. Eck. Danke, Josie, für den Euro. Das ist sehr lieb von dir. Respektiere dein Meme. Im Gegensatz zu dem Schmutz hier. Finde ich witzig.